Also um die drei Flüche zu lernen, muss man ja eigentlich nur die, muss man nur immer die Sebastian am ja man muss hier, man muss die Sebastian Quest verfolgen, das muss man, das ist ganz wichtig, dann lernt man die. Den muss man Priorität geben. Dann kann man das schaffen? und Heldquest. Erklärst du mir noch mal, wie die daidalischen Schlüssel funktionieren? Ach, das haben wir Wenn ja Wenn du genau. einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drinnen. Falls was drinnen ist. Muss man ein Prisbt antworten oder was? Du konntest nicht so antworten, dass er mir das beigebracht hätte. Okay. Das klingt hier fast, als würde man Chris beantworten müssen. Ja, ich spoilern. Also ich würde erwarten, ich würde würd gerne schon alle Zauber lernen. Das wäre schon... Es gibt A, ein Achievement auf, auf Steam und B gibt es dann... Und B würde ich gerne das einfach mal... Ich meine, das ist eh ein Cheat-Zauber und das ist wirklich wirklich ein im Kampf einsetzen. den würde ich setze ich nicht wirklich ein Imperio-Flug sehe ich aber als nützlich das könnte, könnte was werden ah, RIP, mein Achievement, lol ja, ähm, müsste wohl noch mal müsste ein mensch machen und <lacht> normale Zauber lernen hübsche Hintern kann auch was Ach so, hier in seinem Dorf, wo seine, seine Schwester ist. Okay, kein Zugriff mit Besen bereitet hier. Machen wir den letzten Meter nochmal zu Fuß. Jetzt kommen wir doch mal für die Quests. Wie sieht das aus? Kann man nicht sehen. Oh je. Da bin ich mein schwarzes, und schwarzer Anzug wieder. mehr Sachen. Mit der manche Glitches, die schmeiß wir weg. Ja. Manche Glitches hier sind wirklich... Gibt's unnötig gibt glücklicheren Ort als Hogsmeade? Das ist Hogsmeade. Ich dachte, wir gehen hier zum... Zu dem Dorf von... Wo seine Familie ist das schwarze Hexen-Outfit finde ich hier ganz echt, finde ich ganz, ganz hübsch. Das schwarze Mann, das war schwarze Klebe und schwarze Klamotte. Wo führt uns die Quest denn hin? Ach du Schande, schmeiß mich weg. Ähm... Ich wollte hier schon zu Fuß loslaufen. Ähm das mache ich, ich fliege lieber mit Besen. Ich hatte vorher... Lange Zeit hatte ich ein rotes... So ein... In der Haarfarbe von dem Charakter an. Das war auch nicht schlecht. Und die schwarze kommen, die mit dem schwarzen Hut und den Haaren. Sieht echt elegant aus. Das Cape gefällt mir auch. Das kann auch gar nicht mehr so weit sein. Hier steht doch nur noch 400 Schritte. fast zu Fuß laufen eigentlich Immer ein paar Flohrfliegen sammeln Prevelio. Hier sahen auch schon mal besser aus. Hier gibt es Ärger. Ich hab was gehört. Warte, ich kann mal Bombardos ausprobieren. So macht man es? Ich finde es an sich cool, dass man wenigstens auf das Aussehen anpassen kann und nicht Mixen Match Chaos tragen muss. Ja, das muss man aber erstmal rausfinden, man, dass man hier erstmal das anpassen kann. Also wenn ich das jetzt nicht angepasst hätte, würde ich jetzt hier einen blauen Schal mit einem gelben Umhang und eine gelbe Robe mit, einem, mit dem Zylinder und dem blauen Handschuh tragen. Das ich schon ziemlich komisch aus. Das wäre schon ziemliches Chaos. Blau und Gelb würde ich tragen. Das wäre schon etwas irritierend. Die Ansatzweise so stylisch wie das hier. Das hat zwar die höchsten Stats, aber... Anne geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Sag mal, ich bin gerade unterwegs. Ich habe unterwegs. versprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer hybriden Freundin und wohin wir ihr. Du weißt schon was bringen können. Triff mich am Dorf. Ich bin gerade unterwegs zu dir. Ich hatte ein Minium, ich Zeit, des hatte Ei. Gibt Imperio? Das will ich nicht verpassen. Ich war fast da! Ich triff Sebastian beim Aus und dann... Okay, dann machen wir Kehrtwende. Das ist dann... Das Spiel will mich echt verarschen. Ich war fast da und jetzt muss ich auch mal sagen. Fünf, bin von hier von Hogwarts aus nach Norden gereist und jetzt muss ich von jetzt ist er am, am Arsch der Welt. Ach das sag dass ich hier nicht zu spät komme auf dem Feldkurft. Jetzt mache ich eine Schnellreise. Das ist jetzt, das ist, ich glaube, das kein Warten. Ich brauche Imperium. Wer hier wohl wohnt? Das weißt du längst. Schrödinger Sebastian, ja. Er ist zugleich. Er hat und zugleich hier. Jetzt schnell. Oh, zwei das heißt Sebastian-Quests nacheinander. Schön, dass nachts wird. Ist da Jim, da ist jemand. Ich werde nicht ruhig. Ein Rock hat euch alle in den Untergang geführt. flowline input so da kommen sebastian wenn ich jetzt gerade jetzt gerade Raum sebastian äh, aussichtsplattform sebastian der swon das sie können sich gar nicht sicher ist da reinzugehen Du bist mir absolut unsicher. Gut. Aber wir machen es trotzdem. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Omenes nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Amen. Es wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Im Schatten der Zeit. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakomben hat mehr als erwartet zu Tagen gefördert. Melbo unser Vorfahren zur war, Erfahren war sehr erhellend, aber ich bin auf etwas anderes gestoßen das ich nicht ignorieren konnte. Ach. Im Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, mitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam gefunktes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. ein Reindots Omnis Ja, das ist der das ist der blinde Freund von von ihm. Haben wir schon mehrfach getroffen. Der hat ein bisschen was gegen schwarze Magie. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. deine lieblinge verstehe ich nicht. Das also Omnis ist es wir den das erstmal gesehen haben. Oh nö, den wir das erste Mal getroffen haben, war Omnis. So also ziemlich Hellfeu. Welkom Helfrey. Ich sag das mein Papi. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spindlein das glaubst du ja selbst nicht. Schon gut. Das Leben noch mal. Die alle zu öffnen ist verlockend. Oh nö. Ach, ich bin. Ach, das geht hin, ich spinne. <lacht> Dura, für du diese Wortlös sind echt. es geht zu so weit. Haben wir da noch was zu öffnen? Auf die Kiste ist um da hoch zu kommen. Sollen wir da hoch? An einem total unverdächtigen Ort. Katzenteller Toll. Ach, schönes Easter Egg Na Wer hat, wer, wer, war bekannt für seinen Katzenteller Welcher noch nicht existierende Charakter Der in Harry Potter vollkommen ist. Eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ja, wenn die Spinnen kommen, auch gerne mal wieder das hier anwenden. Wenn Spinnen, mache ich das mal mit anderen Lebewesen. Ja. Wow, ich schätze, wir müssen mal da lang. Ich wäre fast ausgerutscht. Ach nö. Spinnen. Warum hast du den ne auf eine Vase eingesetzt? Gift dich auch noch, sonst so. Ach nö. Sebastian. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. <lacht> War so offensichtlich gelesen, die erweitert <lacht> ja. werden sollten. Aber es gab immer noch. Einbürste. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber oh, das macht ja nichts. Oh, schade, wir können die wir können die nicht foltern. ist nämlich zurück oder nicht die vase Vielen vielleicht... In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es bruckvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags? Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat sie mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist, und die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächsten Aufgabe, nächste Aufgabe vorbereiten, den imperius erlernen. Dieser Fluch soll effektiv gegen Feinde sein. Was ist das? Reparo. So braucht man so selten. Okay, hier ist auch mal tatsächlich Mütze. Okay, reden wir mal mit ihm. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs.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 Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen, aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen, oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als Aha. selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser jeden Knochen. Ach hier. Ich bin... Ja... Schlafen. Jo. das Was können wir mit den Knochen hier machen? Ingenieur. Ich habe gerade eine Wand zerbrochen. Ja, ich habe das gehört. Noch ein Knochenhaufen. die knochen mit das kann man die gebrauchen Wir sind weiter. weit gekommen, doch es gibt noch mehr zu tun. Aha. Na toll. Oh man muss den Weg geben darüber zu kommen so nicht Geht die Tür auf, aber... Da brauchen wir vielleicht Schädel. Vielleicht können wir einen Schädel von da drüben mitnehmen, um links zu kommen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. sein, jetzt haben wir das vielleicht verloren, dann haben wir jetzt die zweiten Knochen hier von one und Chance, Chance spielt hier durchzukommen, hoffentlich nicht. Ah, hier sind noch mehr Knochen. Zip könnte ich mal gebrauchen. Vielleicht hier irgendwie auf die Stäbe drauf. Oh. dass das passiert. Ich hoffe, ich habe es mir nicht verspielt, indem ich jetzt hier die Sachen mitgenommen habe. Okay. Ist was passiert, aber loslassen zwischen Dingern und geschafft, hä? Ich verstehe nicht ganz. Und mit den dritten Knochenaufnahme verspielt und den vierten, zweiten können wir nicht anheben. Zu irgendeinem Grund. Das könnte ein Problem werden. Das Spiel ist zu verwachsen, dass die hier uh, anheben könnte. könntest glaube einen Knochen auf der Brücke klauen welche Brücke ah, ich habe nicht mal einen gerade und habe ich den einen den ich hatte zerstört und den anderen der andere kann ich nicht aufheben und der andere liegt dort in dem was sagst du jetzt Juno den einen habe ich quasi verspielt den anderen habe ich Die liegt hier den anderen kann ich anheben hier nebenraum da bräuchte man die, da bräuchte man eigentlich knochen Und dann, das das war meine idee deswegen habe ich da wollte ich die knochen mitnehmen nicht sauber okay teufel des schlingen lohen muss ver ah, okay verstehe Lumos habe ich lange nicht mehr gebraucht. Ich hoffe, das wird hier noch was. Au. Hier ist ein Knochenhaufen. Ach, die Feuerstände anzünden. Manche sieht man halt nicht. Obwohl man direkt davor steht. Sieht man als Zuschauer schon ein bisschen mehr. Jetzt können wir auch noch ein paar dazwischen. funktionieren? Eine Knochenbrücke. Wackelige Knochenbrücke steht. Nun. Mm. Nee, die kriegen wir aber hier nicht mit durch. Die Knochen. Hast du doch gesehen. Hm Für die Staffel Aha, ein Schal Okay, dann sind wir hier zurück. Ihr halt wirklich scheiße. Bis wir damit nichts machen können. neu Neuladen können wir nur den letzten Safe Point. das wirklich um hier weiterzukommen oder was was machen wir jetzt letzten Speicherstand neu laden. Zwei Minuten, zwei Sekunden sind die letzten Speichern. Du, das wird nichts. Das ist schon länger kaputt. Verdammt. Ich habe es, glaube ich, komplett verkauft. Okay. Was hast du geschrieben? Höhle verlassen. Okay. Noch mal reinkommen. Das hoffe ich auch. Ich könnte noch was versuchen. Ich hätte jetzt sehr wenig Bock darauf, das nochmal neu zu machen. Schon wieder gespeichert. Diese dämlichen Glitches hier. Okay, aber die Tür ist offen. Ah, ne, ist er nicht. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs.